Ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Michael Pavelets Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau.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 Der Bundeskanzler ist in Kenia erst einmal, um zuzuhören und um zu lernen. Und er sieht dort offenbar viele Anknüpfungspunkte für eine engere Zusammenarbeit. Von Projekten zur Friedenssicherung über Energie- und Klimapartnerschaft bis hin zur Fachkräftemigration reichen heute die Themen bei seinen Gesprächen in dem Land. Kenia ist bereits jetzt wichtigster Handelspartner Deutschlands in Ostafrika. Scholz sieht aber durchaus Möglichkeiten, hier noch nachzulegen. Empfang durch Kenias Staatspräsidenten William Ruto. Es ist der zweite Besuch von Kanzler Olaf Scholz auf dem afrikanischen Kontinent seit Beginn seiner Amtszeit. Und der erste in Kenia, einem Land, von dem man etwas lernen kann. Dass in Kenia bereits mehr als 90 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern produziert wird und bis 2030 100 Prozent erreicht werden sollen, ist beeindruckend. Und auch ein Grund, weshalb Kenia in Afrika und darüber hinaus eine große Strahlkraft hat. Kenia als Vorreiter und das beim Megathema grüne Energie. Windkraft, Geothermie. Bei manchem hat Deutschland entscheidend mitgeholfen. So soll es weitergehen. Wind und Erdwärme sollen helfen, grünen Wasserstoff zu produzieren, um die hohen Energiepreise in Kenia zu drücken und um Wasserstoff nach Deutschland zu exportieren. Ein weiteres Thema heute, die Entsendung von Fachkräften aus Kenia nach Deutschland. Deutschkurse, wie hier für angehende Krankenschwestern, sollen bald flächendeckend angeboten werden. Der Kanzler hat mit mir detailliert Beschäftigungsmöglichkeiten diskutiert für Fachkräfte oder Weiterzubildende in Deutschland. Eine Angelegenheit, die in beiderseitigem Interesse liegt und die große deutsche Nachfrage nach Arbeitskräften befriedigen kann. Der Bundeskanzler beim Besuch einer Ausbildungsstätte, in der zivile Helfer für den Einsatz in Krisengebieten trainiert werden. Sie wurde von Deutschland mitfinanziert. Kenia soll weiter eine Rolle spielen, als Stabilitätsanker in einer unruhigen Region. Wir kommen zur Börse und der Wirtschaft hierzulande. Zu dem Vorschlag des Wirtschaftsministers einer Strompreisbremse für die Industrie. Antje Erhard, wie kommt die Idee an der Börse an? Ja, regelrechte Kurssprünge haben mögliche Nutznießer dieses Vorschlags gemacht, kaum dass die Meldung bekannt geworden war. Geht es nach Wirtschaftsminister Robert Habeck, sollen energieintensive Branchen demnächst maximal 6 Cent pro Kilowattstunde Strom zahlen müssen? Das wären zum Beispiel Stahl- oder Chemieunternehmen. Ob diese Hilfe so kommt und um wenn ja wann, ist noch offen an anderer Stelle bei Adidas ist, was nach dem Ende der Kooperation von Adidas und Kanye West mit den Schuhen geschehen soll, die der Rapper designt hat. Wenn Adidas entscheidet, diese Schuhe zu vernichten, droht ein Jahresverlust. Im ersten Quartal steht bereits ein Minus in der Bilanz. Der DAX mit einem Plus von 1,4 Prozent unterwegs bei 15.956 15 Punkten. Ein Auftragseinbruch der Industrie trübte die Stimmung nicht. Und dann gab es erstaunlich widerstandsfähigen Rückenwind vom US-Arbeitsmarkt. Antje Erhard, vielen Dank. In München ist heute die Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken eröffnet worden. Ausgerechnet ein Protestant streute zum Auftakt Salz in manche Wunden. Bayerns Ministerpräsident Söder forderte die Laienorganisation auf, Anliegen der Kirche wieder stärker in die Öffentlichkeit zu tragen. Vor allem aber müsste die Kirche ihr Problem mit sexualisierter Gewalt lösen. Ähnlich äußerte sich die ZDK-Vorsitzende Stetter -Karp. Das Kreuz des Zentralkomitees der deutschen Katholiken hat schon bessere Jahre gesehen. Das zumindest sagt auch die Mehrheit der Mitglieder bei der Vollversammlung des Zentralkomitees über die katholische Kirche in Deutschland. Denn so hoffnungsvoll mancher bei der Reformdebatte synodaler Weg war, so sehr herrscht nun Ernüchterung. Denn zuletzt hatte der Vatikan immer wieder deutlich gemacht, dass er nichts von den Beschlüssen hält, wie etwa die Forderung nach der Predigt oder Taufe durch nicht geweihte Katholikinnen und Katholiken. Das kritisiert die Präsidentin des Zentralkomitees. Ich bin auch zuweilen wirklich wütend darüber, dass man es sich so einfach macht, weil wir eben auch nicht allein auf der Welt sind mit diesen Fragen. Wir hatten gerade eben einen Schweizer Gast gehört. Wir sind international ja auch in Verbindung mit anderen Ländern. Und wir sind beileibe nicht die einzige Ortskirche, die die Veränderungen anmahnt. Mit Blick auf den Missbrauchskandal kritisierte Städter dass es immer noch in Bistümern Widerstand gegen Studien zur Aufarbeitung gebe. Doch auch das Zentralkomitee müsse noch mehr tun und die eigene Rolle in den Blick nehmen, fordern Missbrauchsbetroffene. Der erste Aufschlag ist gemacht, aber da gehört noch sehr, sehr viel mehr zu, um zu sagen, die katholische Leinvertretung ist wirklich sensibel für das, für das Thema. das ist ein aktuell sehr, sehr hartes Urteil, aber ich glaube, das, ist, das muss man an dieser Stelle so sagen. Kirchenpolitische Agenten dürften nicht die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals überlagern, mahnen die Betroffenen. In ganz Europa machen heute Tausende auf die Situation von Menschen mit Behinderung aufmerksam und fordern Gleichstellung. Auch durch Berlin ging ein Demonstrationszug. Noch immer stoßen Menschen mit Behinderung im Alltag auf zahlreiche Hindernisse, beispielsweise fehlende Aufzüge oder zu wenige Inhalte in leichter Sprache. Deshalb forderten mehrere Organisationen dazu auf, Barrieren im Alltag sichtbar zu machen, unter anderem an Bahnhöfen und den Zügen. Das Begrüßungskomitee der Aktion Barrierefreie Bahn wartet schon, als der ICE in Berlin einfährt. Sie wollen zeigen, wie schwer es für Menschen im Rollstuhl ist, mit dem Zug zu fahren. Die ICEs kann niemand von ihnen betreten oder verlassen, ohne dass Bahnmitarbeiter Hilfe leisten. Deshalb müssen sie sich anmelden, wenn sie mitfahren wollen. Selbstbestimmtes Reisen sei das nicht, kritisieren sie und es gebe noch mehr Probleme. Es ist natürlich ein ähm, begrenzter, individueller Stellplatz da. Das heißt, ähm, da ist immer der Kampf zwischen Rollstühle, Kinderwagen, Rollatoren und Fahrrädern da. Selbst wenn ich mich anmelde, manchmal kriege ich eine Ablehnung. Warum? Weil es keinen Platz mehr für mich gibt oder weil kein Personal frei hat oder weil ich zu spät oder zu früh mich anmelde. Die Bahn verspricht seit Jahren, sie nehme das Thema sehr ernst. Neu angeschaffte ICEs seien deutlich komfortabler, einige tatsächlich barrierefrei. Doch es dauere eben, bis alle Züge und alle Bahnhöfe erneuert seien. Wir können jetzt schon sagen, dass 90 Prozent aller Reisenden zum Bahnsteig barrierefrei gelangen können. Das heißt, natürlich kümmern wir uns noch um die letzten 10 Prozent, das ist uns ganz wichtig. Den Aktivisten von Barrierefreie Bahn geht das alles nicht schnell genug. Sie wollen vom Bundesverkehrsministerium mehr Einsatz. Da fordern wir von Bundesverkehrsminister Volker Wissing, dass er endlich mal da auf den Tisch haut, Barrierefreiheit zur Chefsache macht und die Deutsche Bahn in ihre Schranken weist. Barrierefreiheit überall ist dann auch die gemeinsame Forderung bei der großen Demonstration anlässlich des europäischen Protesttages. Viele arbeiten am Computer, kommunizieren über das Handy, schreiben sogar ihre Einkaufslisten digital. Die Handschrift, sie geht mehr und mehr verloren. Dabei ist das Schreiben mit Stift und Papier hilfreich, um sich an das Geschriebene zu erinnern. Es fördert sogar die Gehirnentwicklung bei Kindern. In Hessen soll ein Wettbewerb Schülern das Verfassen handschriftlicher Briefe wieder näher bringen. Schreiben mit der Hand. Für Lilith Göbel ist es etwas Schönes. Die 13-Jährige ist gerne kreativ und kann sich handschriftlich besser und schneller ausdrücken als am PC, sagt sie. Ich habe mir über die sieben Jahre meiner Schullaufbahn habe ich mir eine Handschrift angewöhnt, die, wo ich sehr schnell schreibe, aber immer noch leserlich. weil Für mich war es immer wichtig, dass ich als Erste fertig bin, weil ich diesen Ehrgeiz hatte. Außerhalb der Schule wird kaum mehr mit Stift und Papier geschrieben. Und das zeigt sich auch im Klassenzimmer. Man merkt das, wenn mal längere Texte geschrieben werden sollen, auch wenn was von der Tafel abgeschrieben werden soll. Es dauert oft länger als früher. Die Hände ermüden schneller als früher. Das stimmt schon, dass da so ein bisschen das Training fehlt. Liliths Schreibtalent ist mittlerweile preisgekrönt. Beim Tag der Handschrift wurde ihr Brief zum Thema Träume als einer der besten unter 9500 eingereichten Briefen ausgewählt. Es ist wichtig, dass Kinder träumen dürfen. Die Forschung zeigt, wer mit der Hand schreibt, kann sich Dinge besser merken. Es werden mehr Bereiche im Gehirn angesprochen, wenn man mit der Hand schreibt. Es gibt eine bildliche Seite, es gibt eine kognitive Seite. und Bei der Handschrift werden beide Seiten aktiviert. Das ist eine der Erklärungen, warum sowohl Verständnis als auch Erinnerungsvermögen besser ist. Ein Drittel der Mädchen und zwei Drittel der Jungen können heute nach der vierten Klasse nicht flüssig schreiben. Deshalb sollen Wettbewerbe wie der heutige die Handschrift fördern. Schon seit Tagen harren ganz harte Royal-Fans in London am Buckingham-Palast aus. Sie wollen bei der Krönung von König Charles morgen hautnah dabei sein. Einige konnten ihr Glück wohl kaum fassen, als sich der Monarch heute schon mal blicken ließ. Doch nicht alle im Vereinigten Königreich teilen diese Begeisterung. Denn während allein der Tag morgen umgerechnet 110 Millionen Euro an Steuergeld kostet, können sich immer mehr Briten das normale Leben kaum noch leisten. Schaumoffensive vor dem Buckingham-Palast. Der König geht auf Tuchfühlung und bringt sogar Thronfolger William und seine Frau Kate mit. Eine Belohnung für die hartgesottenen Monarchiefans, die sich hier schon seit Tagen in Stellung bringen, für die Feierlichkeiten zur Krönung, die das Königspaar am Morgen mit einer Ansage in der U-Bahn einleitet. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein wundervolles Krönungswochenende. Eine gute Reise, sagt Camilla. Und mind the gap. Zurücktreten, bitte. Doch auch wenn die Stadt festlich geschmückt ist, stehen nur noch rund 60 Prozent der Briten wirklich hinter der Monarchie. Ein Kritikpunkt, die Kosten der Krönung von bis zu 100 Millionen Pfund trägt der Steuerzahler. Ein Thema vor allem dort, wo Inflation und hohe Lebenshaltungskosten die Menschen hart treffen. Viele haben Schwierigkeiten, ihre Rechnungen zu bezahlen. Da ist es nicht schön, wenn man im Fernsehen sieht, wie viele Ressourcen an diese Familie gehen. Ich werde in die Natur fahren, mein Handy abschalten und nicht feiern. Derweil erweisen viele ausländische Staatsgäste dem König schon heute die Ehre. Zur feierlichen Krönungsmesse werden morgen rund 2.300 geladene Gäste erwartet. Und hier noch die Wetteraussichten. Morgen meist eine Mischung aus Sonne, Wolken und Regen. Höchsttemperaturen 8 bis 24 Grad. Die nächste Tagesschau dann um 20 Uhr. Weitere Informationen, die haben wir auch auf tagesschau.de und auf Tagesschau24. Mauer Eldesuki begrüße Sie jetzt zu Brisant und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.